Oh, hi. und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, ich gehe mal hier rein, weil ich traue den Gegnern daraus nicht. Irgendeiner rennt wieder in mich rein und ruiniert mein ganzes Intro. Also ja. <lacht> ähm, in der letzten Folge haben wir gegen äh, Tyson und Nan gekämpft. Und ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum bin ich hier am Fuße des Mount Tenma, Tenma Temsa. Ja, fast. Warum bin ich wieder am Fuße des Berges und ja, dazu komme ich gleich erst einmal. Sage ich mal wieder hier: yeah, Ich habe ein bisschen aufs Kind ein bisschen trainiert. Na ne? ja, guckt euch das mal an. Und ja, ich habe ja diese ganzen Skills hier gelevelt, also Alambic, Höllenfeuer, Kette und also was schon. Ich muss 100 Angriffe mit irgendeinem Angriff machen und so, damit ich ihn freischalte, veränderte Arzt und all das. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz schnell ganz hier durch und zwar mit Alambik habe ich äh uns gelernt und zwar hier selber uns nach 100 zervos schlag äh, boom ja dann da war schon mit ihm repeat mit repeat habe ich gelernt und ja mir ist außerdem aufgefallen ähm ich glaube bei repeat habe ich da sogar noch ich habe einfach mit jedem charakter einfach hier jede von diesen ändert eine art fähigkeit ausgerüstet weil ich schon so ein bisschen durcheinander komme welche von denen ich gelernt haben welche nicht also ja jedes mal wenn ich wenn ein charakter hier diese ganzen dinger ähm, lernen will dann rüste ich alle von diesen fähigkeiten äh, hier aus und ja dann tue ich einfach jede art durchgehen gucken was habe ich hier was kann ich hier noch lernen und so veränderte arzt mäßig und ja so wie es aussieht kann man sogar einige veränderte arzt nur freischalten wenn man zwei von diesen dingern hat und zwar Sturm und zum Beispiel, wo sind? Hier. Hm? Ich glaub, das ist hier ob das wäre falsch? Keine Ahnung, äh, jetzt und Boah, ich, ich habe meine Notizen. und Ich komme trotzdem nicht klar mit, was ich hier hinschreibe. Das hier Schall und so äh, Schall und 100 mal eingesetzt. Und zwar muss ich Höllenfeuer und Sturm Feuer, ausrüsten. Und ich habe Sturm und da. Ah, aber ich glaube, da bin ich gerade dabei. Deswegen. Ich komme meinen einigen dingern nicht hier richtig klar. Okay, ich habe mit Höllenfeuer und blitz Blitzhund gelernt, nachdem ich 100 einsetzen einsätze nutzungen gehabt habe. So. Okay. Hier eine ganze Ecke von Sachen gelernt. Mit Alembic habe ich Teilne Schneide 100 Mal benutzt und habe Luftteiler gelernt. Glaube ich eine ein Zauber? Nee. Ja, hat ja so mit Schmelztiegel. Dann haben wir Nachtigall gelernt? Das haben wir schon gesehen? Ne? Nachtigall, da war glaube ich Krankenschwester. Ne? Äh, ja, 50 äh, Nutzung nur, weil das ein Zauber war. So, dann habe ich eten Ethenor. Damit habe ich äh, Kavallerie 100 Mal benutzt. Das war diese eine guter angriff der sie irgendwie immun um gegen irgendwelche angriffe macht hier hatte nicht am Ende sorbe habe ich dadurch gelernt das haben wir äh, ja, ich, sage, ich, ich, ich tue mich immer so vorbereiten und dann komme ich echt mit den notizen nicht klar gibt es nicht so da habe ich silfes rolle gelernt warum gehe ich eigentlich mal hier an die veränderten hat die schauen so aus mit so ein zeichen hier silfes rolle die habe ich bekommen, indem ich rolle 100, 100 Mal eingesetzt habe, mit Sturmböe ausgerüstet. So, Höllen. So, und dann kann man richtig Geiles. Ich musste Höllenfeuer, Etenor, Sturmböe und Große Sinnflut ausgerüstet haben und 50 Mal wieder Wiederauferstehung einsetzen und habe dadurch Wiederbelebung gelernt. Was so ein auto ko schutz dingen ist. Also Auto-Wiederbelebung. So, so haben wir nicht schlecht das gab es auch in anderen tales aufspielen wenn ich mich nicht irre ne? so carol mit höllenfeuer habe ich höllenfeuer atem gelernt hier boom und zwar indem ich 100 mal insekten atem eingesetzt habe hier so war da mal noch kette doppelt schlag aber haben wir gelernt nach dem strafender schlag wo ist das ja hier ja, 100 mal benutzt wurde mit kette so, Hellenfeuer und Sturmböe. Dadurch habe ich Verwüstungsdonner gelernt. Der, ja. indem ich hundertmal Bruch der Verwüstung ausgerüstet habe. Wo ist hier? Mit Hellenfeuer und Sturmböe ausgerüstet. So, dann noch Raven. Raven hat nur eine, und zwar muss ich sturm und Kette ausrüsten. Und dadurch 100 mal Himmelsträne aktivieren. Boom. Und dadurch habe ich Regen der Himmelsträne gelernt. Cool, ne? so war es gut oder ja, und ich hoffe mal, irgendwann sind wir fertig mit diesen Dingern, weil die alle hoch und euch immer auf dem Laufenden zu halten, was ich gelernt habe. Ich weiß, ich muss es vielleicht nicht machen, aber ich will es machen, weil ich nicht will, dass irgendwelche Leute hier, weiß nicht ich will, ich will einfach euch nichts vorenthalten. Okay, also ja, wenn dadurch fünf Minuten am Anfang immer flöten gehen, dann tut mir leid. Außerdem habe ich noch eine Katze gefunden, die welcher am Ende erst dran hängen. Da ist jetzt nichts sehr Interessantes passiert. Ich fand jetzt nicht so spektakulär, aber ich werde die am Ende des Parts noch mal dran hängen, wenn ich es nicht vergesse. Also ja, seid schon mal darauf gespannt. Und ja, guck mal da. was ist was Großes ein ganz großer Und <lacht> ja, gegen den versuchen wir uns mal. Als ich hier rausgegangen bin, bin ich natürlich ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe wieder alle möglichen Synthese-Sachen und so hergestellt. Ich habe voll viele Sachen hier gelernt mit meinen Charakteren. Einige haben noch nicht alles gelernt, weil das einfach zu lange dauert. Und ja, ich muss immer noch einige veränderte Arts hier freischalten. Aber ich will euch nicht so sehr begraben mit Arts. Also ja, hoffen wir mal, dass ich wieder ja, zustande kriege und dann danach erstmal wieder mich darum kümmern. So, wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, ob wir gegen den hier eine Chance haben. Boom. Mal, ja mein team ist jetzt etwas unterlevelt ich hatte als geplant mit juri und co da reinzugehen aber ja also nicht Die sind schon so hoch gelevelt deswegen das war mal, mal versuchen wir uns mal so an das wie mit diesem team Oh gott das Zell ist das war auch manchmal herauskunden ich glaube, der Angriff, ne? Ja, mit irgendeinem Angriff konnte ich immer, immer wieder nach oben gehen. Und ich habe so gesagt, wir kriegen voll auf die Fresse. weil ja. er ist am Fliegen. Das ist schon mal richtig nervig. Und ja, ich glaube, wir ja, schaffen den nicht. immer Level 49 irgendwie sowas? So, Carol? Wir und 200 galt gestohlen. Ich meine, das auch ne? So raus hier. Die jetzt des Kampfes. どう<笑> <めちゃくちゃ言ってるわよ>、<笑> wir ja, wissen, es gibt da ausbekommen das auch was, ne? Aber im Moment ein sehr einseitiger. Sehr einseitig aus. Also ja. Das ist, wenn wir nicht diesen Kampf mal. Level 49, ich meine, das war ein bisschen extrem. Also ja. Ein andermal, okay. Ich möchte mal was kurz mal was gucken. Den haben wir doch jetzt bestimmt im Buch der Monster, ne? weil das ein Vogel Level ja, 49. So, das schon mal zum Vergleich zu einem halbwegs aktuellen Boss, den wir mal bekämpft haben. Ne? Guckt sich das meine an, ey. Junge. Schwäche Erde. Galt. LP10. Der gibt uns 30. Ja, das glaube ich nicht. So blöd ist jetzt natürlich, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg nach oben rennen, weil ja, die Speicherung ist erst da oben und ja, wird jetzt ein bisschen nervig, aber jetzt wir machen wir. Ne? Ja. nicht ahnen können, dass hier unten noch so ein Ding im wohnt. Ich glaube, wir können eigentlich vor dem abhauen aber das problem ist leute ja stehen mir so im weg rum und ich komme nicht an dem vorbei also ich musste glaube ich erledigen, seitdem halt hier da Wir müssen sowieso noch einige sachen lernen also oh ja komm. Oh ja bin ich ganz schnell platte und eigentlich ist ja gar nicht im team haben die raven oder so der hat auch ein Heilangriff. aber nimmt so nicht so viel schaden gegen die gegner hat vielleicht lernen wir auch noch einige sachen torte habe ich natürlich dann nicht genug sachen für aber ich gerade so schön am level in hier auf screen so 42 hier ist niemand mehr da. du bist sogar noch am weizen entfernt hallo oh, gehen wir rein ja ich mal diese fetten typen an ich kann nicht von den wegkaufen die stehen dann immer noch da oben um Ja macht ein bisschen doof ich muss hier echt gegen die gegner alle kämpfen um weiterzukommen. kommen jetzt nicht so doof finde aber es nicht so schön finde meine ich weil ich mache schon offscreen genug kämpfe da wo ich jetzt nicht noch hier in einem park welche ich möchte ein paar erreichen ist das ich habe mir ich kämpfe langweilig werden oder so aber da geht auch wieder ein bisschen zeit flöten und ja das schneiden ist auch sind dämlich mein Programm. Also machen wir. Guter also Ich versuche einfach mal einen heiligen Trank einzusetzen, mich dich dann durchzuschmuggeln. Nein, mich ja wohl jetzt können, oder? Hier Level sind die 35. Warum habe ich denn so viele Probleme, die zu erledigen? weil warum dauert das so lange? Die machen mir kaum Schaden, ne? Ich meine, ich müsste die eigentlich voll leicht erledigen. wenn ich gerade nur noch drei Gegner? Oh, oh noch nicht die ganze Zeit um? wir den noch nie, tot oh, oh, habt ihr den gesehen. Ah, Wiedergeburt zwei gelernt mit repeat. Das ist was. Äh, ich glaube, er hat immer noch irgendwas. Naja, ne, äh, guck mal an, wie viele Waffen er hatte. Anti-Element und TP-Verfassung ist sogar halbwegs gut. Die Waffe oder die letzte Waffe war halt so schlecht. <lacht> kann natürlich auch sein. Ich habe gemerkt, einige Sachen an den Kern, okay, den kann ich mich doch locker hier vorbei schmuggeln. Pass auf, hier. Oh. Sag, wenn dich auch. So, jetzt haben wir doch schon wieder zwei, drei Gegner hier gegangen. Du bist natürlich zu fett. gibt gibt's jetzt nicht. Machen wir mal schnell. Okay. Was da? Dings einsetzen? Was soll's? ich hoffe nicht hat irgendwie aber wir sind vom also Speicherpunkt. er war vor dem bosskampf den letzten also ja aber er war schon nicht in gefahr ja, stürmen zu frecken ich habe irgendwie so gedacht ja das kommt wieder am bosskampf oder so aber ja letztens ein ja, ich denke noch einer der ne? macht so das kann man noch nie vor in irgendeinem rollenspiel zwei bosse hintereinander ne? Oh. Oh, ja. Ich glaube, wir sind irgendwann mit dem veränderten Arzt hier fertig, ey. Ich echt lange, bis man die ganzen Sachen dann, ey. Hey. Oh, ja. Ich bin zwar kann mich immer teilen. Und kein Heiler dabei. Doch Kerl, kann sein mit Dinges. Hallo. Okay, ja. danke schön. Jetzt machen wir wieder den. wo der hat noch so viel AP. Passt dich leiden. glaube, ich kann mich da jeden paar drüber aufhängen ey. komischerweise auf screen passiert das irgendwie nie habe ich so das Gefühl. jetzt jetzt nicht in die allerhöchst leveligen Gebiete gebiet hier trainieren aber ganz so schwören auf screen passiert alles nie mal, jetzt sind wir schon zwei gegner hier wieder von mir weg dann. ich habe ein land zu bekommen Triballanze. Okay, cool, danke. da so, kann ich diese Steine mal irgendwie kaputt machen. Boah. Hey, das ist aber richtig unfair gemacht. Was ist, wenn ich nicht gegen die Gegner kämpfen will, also? Nämlich ja, Eiskalt zwingen, gegen die zu kämpfen. Oh, Bohnen. Abschaden, bitte. Gut, danke. Ja, war gut. Der ging schnell. Gerne wieder. Äh. Äh. Halt. Ja. Ich habe sogar das das spielt so viele Funktionen irgendwie die einen davon abhalten, wie vernünftig zu kämpfen. ja ich hatte irgendwie das Gefühl, Tales of the Abyss war irgendwie mehr gebalanciert. Das kam vorher aus Das habe ich noch nie gespielt, weil 3DS und ich weiß nicht, wie man beim 3DS aufnimmt. Also ich weiß es schon, aber es ist verdammt teuer. Für eine Konsole natürlich jetzt nicht irgendwie weil ich Geld rausblechen. So ein Gerät, ja, man anschließen muss an dem 3DS. So, da drin war glaube ich ein Schwert, habe ich da eingesammelt auf äh, screen ja ne. War ein Schwert für Jure drin, ne? Ob wir erst übersehen haben. Ja, ich glaube, wir sind gleich oben, ne? Gott, okay, ich dachte, ja, der Getränk wird jetzt gerade abgelaufen, das ist nicht richtig hier. Wir müssen da lang. Und das ist direkt der Heil-Speicherpunkt gut. Ja, so, ich sechs Stunden. Boah. Ey, warum dauert das immer so lang Wahrscheinlich nicht mal bei des Spiels angelangt, und also ich habe schon 90 Stunden bald So, da müssen wir eben. Ne? Aber was ist hier? War ich hier schon? Nee, war ich nicht. Schon sagt man jetzt genau davor, stehst immer blau. Das ist neu. Das klingt neu. Warum ich das nicht schon vorher gehabt? Perfektes Grün, Grün ist aber besser. Ich Zauber oh, und die nun und die Zeit die stärke des Zaubers. Hm, ja, dachte klang awesome aber ja, du stehst jetzt mit dem... ich stehst jetzt wieder genau hier vor Da so, machen wir den ja. Äh, voll attacke das ist der Du das hat alles raus machen so, den bitte nicht um so, komm her. Boom, meiner nur meiner ah, ich wusste es <lacht> schon er zwei fertig gedrückt gehalten nee. ich wusste das wird passieren was <lacht> Ali? Ey. Das ist etwas komisch an Avenue. da gab es auch jemanden, der ist Ali glaube ich. Da haben wir noch jemand am Leben. <lacht> sehr gut. Und du bist tot. Nein. Fisch. einfach ein Fisch vorbei. Zwei Tribal-Lanzen, okay, ist gut. Ich liebe es, Gegner nicht, Lanzen wegzunehmen. Federmantel für Judith und Petty. Haben wir schon. What? Hm, mehr P-Verteidigung. Ja. Soll ich besser, ne? Gothic Jacke. Hallo. wir sind doch nicht gottisch. gotisch sind die Mädchen. Ich weiß, es ist nicht. Gothic das ist was anderes als gottisch, aber da hinten sehe ich irgendwas. Da drin. Ich bin gerade Curry am Leveln. Okay. Ich bin Curry am Leveln, okay. Was wurde gesagt in diesem Let's Play? Ich muss noch mein Curry hochleveln. Carol hat was gelernt, fällt mir gerade ein. Er äh, hat, ja, glaube ich, noch ein paar Sachen gehabt. Minotaurus, den kann ich sogar noch hochleveln, synthesieren. Also, ja, ist für mich hochleveln. Ich habe voll viel Kamin, Exze, Aufruhr. Widerstand 3, da klingt doch nicht schlecht. Nimm das. das. war voll schwach, aber was soll's. Muss halt mal gelernt werden, ne? So sieht schon aus wie Boss nee das ist von Judith. Was zu entwickeln? Ja, Dan nee, Dan Finger weg. Stimmt, du hast. Du die letzte umgebracht. Ich hätte vielleicht mal googeln sollen. wenn die stimme von Freezer ist? バール Gewohnt, doch, ja, eibo, da so, das? Ich ein was ist das? mal so ein Mamotte. Vielleicht wird Alk 다니k noch hier zurück. ist Ja. Uli ja. Ich weiß genau, was wir jetzt machen. Namutscher So was so. Aber unser. In, Anf in Anführungszeichen. Anführungszeichen, Anführungszeichen, Luftschiff hier gerade freigeschaltet, den wir durch die Gegend fliegen können. er sieht nämlich verdammt danach aus. Und er zieht das Schiff mit sich. Wie geil ist das denn? <lacht> was? an kaltet dann doch. Ich bin Ich im Momademo du. das sehr geil. Also wir können jetzt durch die Gegend fliegen, ne? Sehr cool. Erstmal wieder eine Katze mit denen hier machen. するうん。 ジュディスが沖手に反した ah, Du bist das Gesetz. Was mache ich nur als nächstes? その so nennt ich In Tod vom Belios spannend? Was da? <lacht> Sakino Judis ist... Senso de Du warst das, ne? Okay, gut, hat das jetzt schon gelüftet worden ist, anstatt irgendwann später, wo ich, wo ich dann so hätte tun müssen, als wäre ich voll überrascht. warten Nein. What? Also, also hat doch nicht gemacht war ah, schließlich doch heraus ja war es pass auf hatte ist da oben war und gar nicht gesehen <lacht> ゆりあ。<笑> 不安で心細い思いをしてるのは <Güls> <Güls> ich dachte jetzt sie wäre irgendwie so nein ich mag die luft nicht ich will immer im wasser sein schiffe gehören ins wasser schießen also mal drache Wahldrachen ab. Ah, hier bist du, Rita. Sojuri. Judy ヘルメス式ってのを作り出し Ich Mama, ja, ja, so sieht sie schon an den Akatara. Ja, das wird doch schon mal. Ja, das ist eine Idee. Danke. Whoof. also ich dachte, wir beat auf einmal so. Danke. So. Können wir jetzt durch die Gegend fliegen? Yuri! Oh. Ja! Judy, ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ich Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! AR 彼らのエアル調整の力を上回ってきて アパティア 私きっと。 疑がるやつはたくさんいそうじゃの。誰かが あの 私 Kalewa, was Also hätte sie irgendwann umgebracht oder was? So Muss Ja. Kurus. Handa! Ja. Was ist das? Was ベリウス私 ペロごめん。 もう was ないわ。私も責任 sagen. wir よし。 バール<笑> え、 ja. Okay, ich muss aber nur 3 drücken. Ah, landen, wo man es möglich ist. Da, da, da. Okay. Es war eine. Etwas unnötige Cutscene, um einfach nur zu erklären, wie wie das Ding funktioniert. Okay, was schon sagen? Pharaoh. <lacht> <lacht> <lacht> Okay. Und wir fliegen auch ganz schön schnell. Gut. Ach, wir sind ja direkt hier in der Nähe. Ja, gut. Ich kann jetzt einfach so durch die Gegend. Okay, durch L3, gut. Ich kann jetzt einfach hier hinfliegen, wo ich will. So, meine Frage ist jetzt natürlich, will ich jetzt erstmal weitermachen oder nicht? Weil... Es bietet sich jetzt hier gerade sehr gut an, ein bisschen zu erkunden, ne? allein schon diese ganzen Sachen hier einzusammeln, also Orten zu gehen, die ich noch nicht erreichen konnte. Ich meine, hallo, ich jetzt überall hin. Also awesome. Ich kann zum Beispiel hier rein, obwohl ich immer noch nicht weiß, was diese Dinger sind. Äh, aber rein. Also eine gute Frage. soll ich jetzt erstmal aufs Screen. Ich einige Ort hier um. Fliegen, gucken, was los ist. Was sind die Dinger? Wir wissen immer noch nicht, was mit diesen Dingern auf sich hat. Aber es gibt mehrere von denen auf der Welt. Also ja. Irgendwann müssen wir schon zu denen hingehen. Ne? Nehme ich mal an. Entweder storymäßig oder optional. so also, ja. Da gibt es irgendeinen Ort, der mir gerade... Man kann vorkommen, wo wir hingehen könnten. irgendein verdächtigen Ort. Ich will jetzt mal die ganzen Sachen hier einsammeln. Man weiß nie, was hier alles so für seltene Sachen sind. Julius Kommunikation. <lacht> Jürgen, keine Ahnung, Wir uns gegenseitig verstehen. Aber da lag, was ich weiß, aber also ich gibt es irgendein Ort, den ich nicht erkundet habe. Ich glaube, hier unten. Kann ich mich an so Bergen und so er ja, kann ja auch da gibt es bestimmt einige verdächtige Orte wo ich schon hingehen kann ne? das hier zum Beispiel ja, ja hier ist gar kein Ort so wieder aussieht feuerwespe und oh, ja, wenn die Gegner ja schon Level 42 sind, dann sieht aber auch irgendwie nicht so aus, als könnte ich da rein oder so, ne? Ja, eine Schildgruppe auf für später eines Berges, ist klar. aber ja, die habe ich noch gar nicht erkundet. Alles whoop, whoop guckt euch mal um die Karte an. Whoop. Er legt was. Aufheben. Froststein, hey, die brauche ich für alles Mögliche. Cool. Enterlexia, es geht. Ma oh, mono ist so die Welt. Enterkehava. Ich tue euer mokoto ich denn nicht hinten wo sieht es denn hier verdächtig aus? Wo kann ich denn noch irgendwie was machen? Ich habe nicht vergessen, die Katze am Ende noch hier ja, einzuschneiden Da muss ich auch noch ein bisschen Zeit mit... Da eh so ist Schnee, aber... Ich brauche Froststeine deswegen. Doch, halt. Aber ich habe ja schon lange nicht mehr gesehen. Seht ihr irgendwas danke, hey, das ist jetzt sogar echt Was Donnerwetter willst du sagen? Du hast einen Medusa-Schmetterling besiegt. Ja, wir sind auf der Reise begegnet und irgendwie in einen Kampf mit ihm geraten. Vielen Dank. Wir haben das nicht für dich getan. Wir sind dem rein zufällig begegnet. Trotzdem danke. Nehmen wir jetzt uns das hier medusa schuppe ja, teilweise zu Stein. Na, und wenn du den Gedanken aufgeben hast, sie selbst zu besiegen, wo man sich nicht darauf verlassen sollte, dass andere Arbeit fein erledigen. Na, und macht ja keine Sorgen. Da wir sich jetzt jedes dicke Dinge näher Donnerwelt oh, no, haben. Willst zu sagen, dass ein Bohrer -E Eremiten besiegt? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte nehmt dies. Okay, ich wollte schon sagen, wenn der jetzt jedes mal irgendwie kommt. Er hat als Schlüsselitems. Schon gehört. Das war von den Gigantmonstern getötet worden. Soweit wir wissen, sind noch neun übrig. Genau in der Mitte von Ilykia lebt der Schimer-Schmetterling in einem Garten, versteckt im Wald. Auf der südlichen Seite Tobitias laut der brutal tief in einen unzugänglichen Wald. Auf der See liegt die Heimat des Teroponk in den westlichen Bergen des nordwesten den Kontinent Hyponia liegt der brust jetzt im Heiligen Land der Kritiker auf dem Kontinent. Du willst mir das kann ich mir noch nie im Leben alles auf einmal merken. Die Grüne Gefahr lebt in tiefen der produzierten Wälder im Toblik. Ja, schon gehört. Ich habe nur zwei von denen. Kann eigentlich sein. und also schon mehr als zwei erledigt? Oder? Kannst sehen? Hey. Hm. wieder auf dieses Schwert. war jemanden, den du respektierst. Dieses Schwert gehört seiner Hoheit. Regin, dem Bruder des Kaisers. Regin, ist das nicht der König der Abenteurer, nachdem du deine Gaststätte benannt hast? Vor einiger Zeit führte seine Hoher eine Expedition in die Weltens an. Diese Gruppe wurde Regens Expeditionstrupp genannt. Mein Vater war Mitglied dieses Trupps. Gibt es Expedition diesen Expeditionstrupp immer noch? Das weißt du nicht. Du hast nicht gehört, was passiert ist. Tut mir leid, aber Geschichte ist nicht meine Stärke. Regens Expeditionstrupp hatte die Aufgabe, alle gigant der Welt zu töten, aber er wurde vernichtet. Ja, Carol erwähnt was in der Art. Du hast also vor, deinen Vater zu richten? Mein Vater zu rechnen? Nein. Bei Weitem nicht so Ernsthaftes. Wenn ich die Gigantomonster austische, kann ich in meinen Heimatort zurück. Das hatte ich zumindest immer vorgehabt. Aber wir sind immer zu gewöhnlich herumwandernden Reisenden geworden. Was soll daran schlecht sein? Ich muss die Gigantum monster besiegen, sonst werden wir nie frei sein. Die Gigantum monster sind so wichtig, dass du das Wanderleben nicht genießen kannst? Ich verstehe. Okay, so gut geschlafen. Ja. Okay, sagst du jetzt was anderes? Ich glaube ja nicht. Ich kann aber immer noch ich weiß nicht fassen, ich nur zwei von denen erledigt habe. Ich habe doch nicht nur zwei von denen erst erledigt oder. auf diesen dicken Ossi in dem Wald hier erledigt, als wir im dingens waren in äh, äh, wo der Don war in diesem Einwald. Vergessen wir haben äh, von den Dingen noch Aber ja, so wie es ausschaut, haben wir noch einiges zu tun wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich jetzt mal alles hier absuchen und gucken, ob ich irgendwas finde, was vielleicht aussieht oder noch nochmal alle Städte. Vielleicht sind jetzt alle Hand von Cutscenes oder so freigeschaltet worden. Ich weiß es nicht. Aber ja, das scheint ein sehr guter Punkt zu sein, wo wir jetzt endlich mal ein bisschen erkunden können. So und ja, ich beende aber erstmal hier diesen Part. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Wenn wir wahrscheinlich ein bisschen durch die Welt hier rum eiern, ne Gut, ich bedanke mich dann mal alle herzlich fürs Zuschauen. Und ich freue mich, freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin und ciao, ciao.